So, hallo, das ist jetzt mein nächstes Video, das, äh, weil es noch ganz eine ganze Weile gedauert, und ich werde mich, wie sonst in den Videos immer, wie ich es versucht habe zu machen, das irgendwie schicker machen, schicker, strukturierter, durchdachter, weil ich es einfach nicht hinbekommen habe und jetzt gar keine Videos mehr entstanden sind wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Das heißt, ich bleib äh, relativ unstrukturiert wie am Anfang. Ich rede und kritzle so von mich hin. Ja, das ist einfach so das Ziel der ganzen Sache. Ja, heute soll es äh, um das Thema Techniken gehen. Also Klartraumtechniken. Und ich kann es, ich kann Ihnen mal einen ganz netten Titel geben, vielleicht kann ich mal hier aufschreiben. Ähm, die Techniken müssen zerstört werden. Natürlich müssen sie nicht zerstört werden, aber ich will das. Das heißt, es ist natürlich okay, Techniken anzuwenden und so. Es äh, kann auch sehr viele Klarträume beschädigen, aber ich bin auch immer dafür, eine neue Herangehensweise auszuprobieren, nach der die Techniken, ja, man muss es nicht so hart ausdrücken, die Techniken dekonstruiert werden, auf ihre Bestandteile zerlegt werden. Also es ist sicherlich so, dass einige Leute, die schon länger beim Thema Klarträumen dabei sind, sich gut mit den Techniken auskennen, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt alle davon kommt, und dann hängen die da so im Hinterkopf rum. Man kennt sie, aber man fragt sie nicht mehr. Äh, gut, es gibt auch Leute, die experimentieren darum, aber viele, die kennen einfach nur die Techniken und das war's dann. Und auch Anfänger, die versuchen eben, äh, die neuen Techniken anzuwenden, viele versuchen das so ganz strikt nach Plan äh, und fragen dann, ja, was genau muss ich machen? Was habe ich falsch gemacht und so? Das ist ja an sich keine schlechte Frage. Aber ich bin dafür, dass man die Techniken nochmal hinterfragt, dass man sich äh, nochmal fragt, was eigentlich, äh, was sind eigentlich Grundbestandteile der Techniken? Warum funktionieren Techniken? Und was führt dazu, dass Techniken nicht funktionieren? Ähm, auf welchen Prinzipien basieren eigentlich Techniken? Was führt dazu? Ähm, ja, dass sie für verschiedene Menschen unterschiedlich gut funktionieren oder in verschiedenen Situationen und die anderen. Mal geht mal geht's nicht. Und warum eigentlich? Und dass man sich das fragt, sollte man zumindest machen, wenn man sich schon einigermaßen mit dem Klartraum auskennt. Aber man kann das natürlich auch gleich von Anfang an tun. Es gibt einen Haufen Anleitern im Netz, was man jetzt wie genau machen soll, viele sagen ja, genau, was sie tun sollen, äh, was man tun soll. Und es gibt auch einen Haufen neue Erfindungen von Techniken. Aber um eine Technik überhaupt erstmal neu erfinden zu können, die auch funktioniert, muss man, aus meiner Sicht, ähm, über die Techniken, die es eben schon gibt, hinausgehen. Man muss das Prinzip dahinter verstehen ähm, und dann was Eigenes daraus machen. Neues irgendwie entwickeln. Das geht nicht, äh, wenn man so ganz strikt immer nur an dem Plan bleibt. Und das, was ich jetzt sage, ist, äh, ist nicht unbedingt dazu gedacht, dass man mehr Klarträume erlangt, wenn man die Fläche dekonstruiert, sondern es ist eine neue Einstellung zum Weil das Klarträumen. Und überhaupt die Beschäftigung mit Träumen und mit dem Schlaf, hat viel mehr Potenzial, als dass man das, äh, als dass es nur darauf ankommen müsste, ähm, besonders viele Klarträume zu haben oder bestimmte Ziele, die man sich setzt, in Klarträumen durchzuführen. Weil ähm, wenn man das Ganze jetzt mal aus der neuen Perspektive oder aus der Perspektive, die ich jetzt hier mit dem Verbreiten bin, angeht, dann dann geht es darum, ja, aus dem Klartraum eine Kunst zu machen oder eine Lebensweise. Etwas, das bei dem man dann feststellt, dass das Spannende nicht nur der Klartraum selbst ist, nicht nur das Ziel am Ende, sondern unsere so Technik einfach nur ein Mittel zum so Zweck ist, der eigentlich an sich gar nicht so spannend ist und an sich gar keinen Spaß macht. Weil auf die Weise, das ist auch eine These, die jetzt im Forum teilweise schon diskutiert wurde, auf die Weise, dass die Technik nur Mittel zum Zweck ist, äh, führt es auch dazu, dass man vielleicht gar nicht so viel Motivation hat, diese Technik durchzuführen. Und durch die weniger starke Motivation wird man auch äh, wahrscheinlich weniger Erfolge haben. Man wird auf jeden Fall deshalb auch weniger Erfolge haben, wenn man sich eben nur an den ein, einzigen Zielen orientiert, die man sich setzt. Das heißt, man setzt schon von vornherein fest, das ist das Ziel, das möchte ich erreichen. Um, und alles andere außenrum ist irgendwie uninteressant. Ja, und da hat man natürlich nur einen ganz kleinen Rahmen dessen, was überhaupt Erfolg bedeuten kann. Man verpasst ja aber auch den ganzen, An den ganzen Rahmen außenrum, der bei dem Träumen, beim Schlaf, beim Einschlafen. Bewusstsein, selbst wenn man wach ist, äh, interessant ist, also aus dem man viel lernen kann. Und darum geht es mir. Aber es geht mir auch darum, dass man die Techniken aus dem Grund hinterfragt, so nicht so stur einfach nur das anwendet, was irgendjemand mal gesagt hat oder sagen wird. Weil die Techniken, man, muss, man sollte sich klar machen, wie die Techniken eigentlich entstehen. Ja, jemand kommt daher, legt sich hin, schläft und so und hat dann bestimmte Erlebnisse. Und diese Erlebnisse sind halt irgendwann mal erfolgreich. Das heißt, er macht irgendwas und dann wird es ein Klartraum. Probiert er irgendwas aus oder er erlebt es vielleicht auch zufällig und dann kommt ein Klartraum oder, oder wird zumindest was ähnliches erreicht und die Technik wird dann verfeinert. Aber in der Technikbeschreibung, die daraus resultiert, das heißt, wenn jemand jetzt eine Technik gefunden hat und dann beschreibt genau die Schritte, die vorzunehmen sind, um Erfolg zu haben, in der Beschreibung, da fehlt meistens dann doch etwas. Da heißt die Technikbeschreibung, die ist nie komplett. Es gibt so viele Faktoren, die zu führen, dass man einen Klartraum hat oder dass man keinen hat. Und äh, die zu führen, dass man gute Traume hat oder schlechte, dass der Schlaf angenehm ist. Und was äh, noch alles so für relevante Faktoren im Es hängt von so vielen Dingen ab, dass man das auch kaum alles beschreiben kann. Aber es gibt auch andere Gründe, warum das nicht alles beschrieben wird. Zum Beispiel, weil die Leute es nicht beschreiben können. Weil es, wenn ihnen einfach die Worte dazu fehlen, bestimmte Dinge zu erklären, die dann einfach im Geist abgehen. Oder... Oder weil das, was sie tun, ihnen so selbstverständlich erscheint, dass sie es gar nicht einer Erwähnung wert finden oder vielleicht gar nicht mal merken, dass es überhaupt ein Faktor ist, der zum Erfolg beiträgt. Weil das vielleicht etwas ist, ja, eine, eine Herangehensweise oder eine geistige Einstellung vielleicht, die bei ihnen einfach ständig gegeben ist, bei anderen Leuten aber nicht. Oder zumindest jetzt, in dem Moment ständig gegeben ist. Aber nicht für immer. Und dass es denen so selbstverständlich erscheint, dass sie gar nicht darauf kommen, dass der Faktor überhaupt wichtig ist, damit die Technik funktioniert. So, und jetzt sollte ich mal zu ein paar Beispielen kommen, damit das nicht zu so abstrakt bleibt. wir zum Beispiel mal die Bildtechnik. DERD, das ist das heißt das bewusste Einschlafen. Es ist ja auch. Ähm, nicht so, dass man jetzt die ganzen Techniken, wie das immer so gern quantifiziert wird, in diesem Abkürzungswahn beschreiben müsste. Sagen wir doch einfach mal, worauf es ankommt und nennen das nicht so kryptisch auf irgendeine Abkürzungsweise, so dass es Anfänger oder Leute von, die von außerhalb kommen, die nicht in dieser Szene sind, gar nicht kapieren. Oder dass man vielleicht selber gar nicht mehr kapiert, worum es geht. Eigentlich geht es um das bewusste Einschlafen an. Und wie man dann bewusst einschläft, ist erstmal nebensächlich. Das heißt, es gibt ganz verschiedene Wege, wie es dazu kommen kann, dass man nicht eintrübt beim Einschlafen. Dass man nicht das Bewusstsein verliert. Aber sagen wir mal, jemand hat jetzt diese Wildtechnik entworfen. und Oder denkt. Und gibt dann vor, ja, du musst äh, im Schlaf, Du musst irgendwann nach ein paar Stunden aufwachen. Die werden genannt. Dann musst du äh, nach fünf Stunden Schlaf aufwachen. Und ähm, dann wieder einschlafen. Und dann musst du bestimmte Dinge tun. Wie zum Beispiel auf die Hypnagogien achten, die da so äh, auftauchen. Die ganzen Bilder und Geräusche, die beim Einschlafen sichtbar sind. Oder du musst auf äh, deinen Körper achten, auf die Schlafparalyse abwarten dich überhaupt nicht bewegen. Manche sagen, ja, ein bisschen bewegen vielleicht. Ja, auf jeden Fall die Schlafparalyse abwarten. Und dann, und dann musst du es einfach üben, und irgendwann kommst du einfach in den Traum, ja, da ist du einen Übergang und so, und dann, bist du, drin. dann kannst du aus dem Körper rausrollen, kannst in die Szene einsteigen, und was auch Ja, aber dann, dann liegt unsere Person vielleicht dort, und im Endresultat äh, liegt sie vielleicht zwei Stunden im Bett und kann gar nicht einschlafen. Das heißt, diese Technik mit Aufwachen, mit bewusstem Einschlafen, war überhaupt gar nicht für diese Person konzipiert. Aber es ist ein generelles Rezept gewesen, bei dem man nicht darauf achtet, was für bestimmte Personen geeignet und ungeeignet ist. Es gibt unzählige Leute, die Einschlafschwierigkeiten haben. Und die sehr lang brauchen, um einzuschlafen. Für diese Leute ist es einfach nicht geeignet, auf die Art und Weise, wie es manchmal empfohlen wird, nachts aufzuwachen und dann wieder einzuschlafen und, und diese ganzen geistigen Vorgänge zu beobachten, weil sie sowieso schon zu viel geistige Aktivität haben, die sie davon abhält, überhaupt einzuschlafen. So, und dann sagen die Technikvertreter: Ja, es geht nicht. Es geht bei dieser Technik eben auch darum, dass man mit dem Bewusstsein abdriftet in eine tiefere Sphäre, dass es irgendwie ja mehr traumlogisch wird, dass man nicht auf die gleiche Art wie wenn man wach wäre nachdenkt, weil so schläft man nicht ein. Man soll also irgendwie abdriften und so. Und dann, aber es wird dann nicht weiter näher erklärt, was vielleicht auch schwer zu erklären ist. Und damit wir sowas irgendwann mal erklären können, müssen wir anfangen darauf zu achten, was eigentlich genau abgeht. Was, was passiert da eigentlich, wenn unser Bewusstsein abdriftet und wir mehr in eine Traumlogik hineinkommen, wo das normale Denken einem veränderten Denken reicht, das irgendwie näher am Schlaf ist, das Gefühl, dass es mal einschläft, selbst wenn man bewusst ist. Wie kann man das beschreiben? Da muss, muss man das äh, erstmal überhaupt beobachten und analysieren. Und dann muss man feststellen, dass für diese Person, die diese Einschlagschwierigkeiten hat, Also überhaupt erstmal der erste Schritt ist, nicht irgendeine bestimmte Technik einfach durchzuführen oder eine andere Technik auszuprobieren, sondern zu lernen, erst einmal schnell einzuschlafen. Uh, einfach das erstmal zu lernen, wie es überhaupt möglich ist, schneller einzuschlafen als bisher. Und dann gibt es andere Leute, die schlafen ja schnell ein und die haben dann, die klagen über das Problem, dass sie so schnell weg sind, dass sie gar nicht erst in der Lage sind, irgendwie zum Beispiel auf und abzutauchen und das Bewusstsein zu behalten sofort eintreten Dann müssen diese Leute natürlich erst einmal lernen, langsamer einzuschlafen oder beim umliegen einfach mal überhaupt nicht einzuschlafen. Das heißt, worum es eigentlich beim sogenannten Bilden geht, das ist das bewusste Erforschen und Beobachten der Prozesse beim Einschlafen. Das heißt, man lernt, richtig einschlafen, das Einschlafen zu beobachten. Man lernt, was eigentlich passiert mit dem Körper, wenn man einschläft, und was mit dem Geist passiert, und wie man selber, das äh, mehr oder weniger steuern kann, aber zuerst einmal es überhaupt zu beobachten. Und dann lernt man die Schlafparalyse kennen und die Hypnagogie. Und das, das alles kennenzulernen, das für viele Kreaturen überhaupt äh, gar kein strebenswertes Ziel. Die Leute wollen direkt aber sie wollen sich nicht mit Hypnagogien beschäftigen der selbst. Aber diese Einschlaf- und Aufwachprozesse bewusst zu erforschen ist, birgt mehr Potenzial, als viele Leute vielleicht denken. Allein schon das Thema Hypnagogien, also diese Phänomene, die auftauchen am Einschlafen, wenn man noch nicht schläft, aber schon viele Muster und Szenen sieht und Geräusche, Stimmen, Musik, dass man das, je mehr man es beobachtet, auch immer mehr intensivieren kann oder auch verstehen kann. Letztendlich können diese Szenen, die beim Einschlafen auftauchen, schon so realistisch sein, als würde man träumen. Als wäre man wach, das heißt, sie können fotorealistisch sein. Und sie können alle Sinne einnehmen, das heißt, sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen. Im Prinzip ist das ähnlich wie kurze Klarträume. Nur dass äh, sie einen Vorteil haben, dass man die schneller erreichen kann. Die sind leichter zu erreichen, wenn man sie sehen kann, wenn man schon die Augen schließt, wenn man relativ müde ist oder wenn man es geübt hat. Dann kann man die sofort wahrnehmen, diese Hypnagogie. Und man kann, sie, man kann bewusst bleiben, dass man gerade in der Hypnagogen-Einschlafphase ist oder Aufwachphase dass man diese Hypnagogien gerade sieht, und man kann sie beobachten, man kann sie sogar steuern. Und genauso im Klartraum bedeutet Steuern nicht einfach, dass man sich was vorstellt und es passiert dann, sondern dass man seinen Bewusstseinsfokus auf etwas lenkt, auf einen bestimmten Wunsch, und der dadurch äh, manifestiert wird. Dass es also nicht gewaltsam funktioniert, da man sonst wieder rausgerissen wird. Da sich sonst alles wieder verflüchtet. Und man kann genauso wie Träume auch die Hypnagogien verstehen lernen. Ja. Das heißt, man analysiert sie, welche Gefühle man dabei hat oder welche Assoziationen die auslösen, wodurch entstehen bestimmte Eindrücke, die man in den Hypnagogien hat. So, und das Interessante ist nur, so, wenn man einmal davon wegkommt, nur Klarträume haben zu wollen und merkt, wie interessant Hypnagogien sein können, dann merkt man auch, dass es nicht nur beim Einschlafprozess zum Beispiel, diese interessanten Phänomene gibt, sondern auch, wenn man wach ist. Das heißt, wenn man wach ist, begegnen einem ja auch ab und zu mal irgendwelche Einfälle, die man hat, Assoziationen, plötzlich erinnert man sich an eine bestimmte Szene und dann ist die Erinnerung schon wieder weg. Aber wenn man dem nachgeht und das äh, bewusst beobachtet, dann kann man daraus, wie bei Hypnologien, plötzlich bestimmte Sinneseindrücke sogar bekommen oder bestimmte Gefühlseindrücke, nachverfolgen und auch verstehen, woher das kommt. Wieso bestimmte Situationen jetzt genau diesen Erinnerungen getriggert haben. Das heißt, wenn es an Selbsterforschung geht, dann sollte man sich ja auf keinen Fall nur auf die Klarträume beschränken, aber das Thema Klarträume äh, ist eben nahtlos äh, verbunden mit dem ganzen Thema äh, bewusst, die Dinge verfolgen, die im Geist passieren, während man zum Beispiel einschlägt, während man in andere Bewusstseinszustände übergeht. Und diese Übergänge zu beobachten, das ist eigentlich das Grundelement beim Bilden. Die Übergänge, in andere Bewusstsein und Körperzustände. Und damit das Video jetzt nicht zu haben, probiere im nächsten Video, die ich mit den anderen Techniken, die so bekannt sind, auf und, und dann im Laufe einiger Videos, nachdem ich das Thema Brinstein-Klater und Erfolg als Lebenseinstellung, etwas näherlich. nicht. Ja, bis zum nächsten Video. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.